Wenn Sie zum Beispiel zum Partner sagen, du bist ein Egoist, dann behaupten Sie etwas, was Sie unmöglich feststellen können. Warum? Ihr Blick auf Ihren Partner ist getrübt von ganz vielen Vorannahmen. Das ist so, egal wie sehr Sie sich bemühen würden, ganz objektiv zu bleiben. Auch Freud könnte keine objektive Behauptung über Frau Freud aufstellen. Wenn Ihr Partner auf Ihre angebliche Diagnose reagiert, kommt es zu einem absolut unsinnigen Gespräch, denn auch er kann keine objektive Behauptung über sich selbst erstellen. Das endet schnell in ein Du bist, nein, ich bin nicht, doch Du bist und so weiter. Ein Streitgespräch, das auch nach Stunden oder x Wiederholungen nicht klüger wird. Wenn Sie Ihrem Partner vermitteln können, dass Sie ihn egoistisch erleben, ohne zu behaupten, er sei es, dann ist ein sinnvolles Gespräch möglich wie sie beide daran arbeiten können, diesen Eindruck zu verändern. Deshalb macht der Satz, ich empfinde dich, nicht nur mehr Sinn, sondern kann förderlich für ihre Beziehung sein.